Erweitere jetzt die Roboterfamilie und lade dein Ergebnis hoch. Den Link findest du unten im Kreis mit dem Linksymbol. Wir sind gespannt auf dein Ergebnis.